Hallo. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bis jetzt unbeschadet durch die wie vielte Welle ist das jetzt inzwischen gekommen. Ich wollte heute mit euch über vegane Ersatzprodukte sprechen, denn ich habe festgestellt, dass das Thema vegane Ernährung aktuell einfach sehr sehr gefragt und diskutiert ist, nicht nur bei mir und in meinem Freundes- und Familienkreis, sondern auch hier auf YouTube, also ich habe gemerkt immer, wenn ich in einem Video über vegane Ernährung oder so gesprochen habe, kam super viel Feedback, super viele Kommentare, Ideen, Tipps, Hilfestellungen dazu. Hier fliegt eine Fliege rum und ähm, ich dachte mir, ich hätte mal Lust darauf, ein Video zu drehen, in dem ich euch einfach mal meine Top 10 aktuellen veganen Ersatzprodukte nenne. Und indem ihr mir dann auch darunter eure Top, wie viel auch immer, Ersatzprodukte schreiben könnt. Denn ich glaube, es ist ganz cool, mal so einen Hub zu haben, auf den man immer zurückgreifen kann, wo man mal gucken kann, hm, was haben mir denn die anderen so empfohlen, was könnte ich auch nochmal ausprobieren. Weil es kommen ja auch immer so viele neue Produkte auf den Markt. Es ist ja teilweise echt unmöglich, irgendwie immer dran zu bleiben und alles auszuprobieren. Von daher, falls ihr auch äh, Favoriten habt beim Thema vegane Ersatzprodukte, schreibt sie mir gerne auch in die Kommentare und das ist ja bestimmt auch hilfreich für euch gegenseitig. Was ich noch dazu sagen will, ist, dass ich erstens selbst nicht vegan esse, also ich esse immer noch vegetarisch. Ich probiere aber nach und nach so Produkte wie Butter oder Käse oder Eier oder so, so ein bisschen zu reduzieren, einfach weil ich weiß, dass es halt sowohl für mich als auch für die Umwelt nicht besonders gut ist, das zu essen. Und es gibt natürlich deutlich mehr natürlich vegane Produkte wie Gemüse, wie Obst, wie, keine Ahnung, Kartoffeln, Reis, Bohnen, ähm, alles Mögliche, als solche Ersatzprodukte. Und natürlich sind auch diese natürlichen Produkte sowohl für den Geldbeutel als auch für den Körper als auch für Mutter Erde deutlich besser, weil je mehr verarbeitet Produkte sind, desto mehr zum Beispiel Wasser wurde ja zur Produktion benutzt, desto mehr CO2 wurde ausgestoßen. Also sollte man diese Ersatzprodukte trotzdem, auch wenn man sagt, es nee, ist ja kein Fleisch, davon kann ich ja viel essen, trotzdem noch irgendwie als Luxusprodukt einstufen und nicht sich denken, okay, ich esse jetzt zwar kein Fleisch mehr, aber dafür jeden Tag ähm, Sojaschnitzel oder so, weil... Das ist es halt nicht, ne? Also ich glaube, wir wissen alle, was ich damit meine. Ich fange jetzt einfach mal an. Let's go! Das erste Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist von Pommersche die Leberwurst mit Apfel und Zwiebel. Die gibt es ja auch in der Fleischversion und ich kannte sie auch noch aus der Fleischversion sozusagen. Und ähm, habe dann diese hier probiert und war erstmal nicht ganz überzeugt, weil ich finde, sie muss noch ein bisschen nachgewürzt werden. Aber dann kommt es einfach so nah ran an diesen... Leberwurst mit apfel dass ich schon echt manchmal so erstaunt bin. Es gibt da auch noch eine Version mit Schnittlauch von. Die finde ich persönlich, die kommt da überhaupt nicht ran. Aber ein Kumpel von mir meinte letztens, auch oh, die schmeckt doch eigentlich fast genauso. Also vielleicht probiert ihr sogar auch mal die aus, weil ich weiß, dass die mit Apfelzwiebel deutlich schwieriger zu finden ist. Man kann aber auch tatsächlich äh, online bei Pommersche.de oder so, oder der Mühle ist es ja, nachgucken, wo es die gibt, in welchem Laden. Und ich habe das Glück, dass, sie, dass es die hier im EDEKA gibt, aber ähm, ja, probiert die mal aus, die ist echt eine gute vegane Leberwurst. Dann habe ich letztens das erste Mal von Garden Gourmet ähm, den Thunfisch ausprobiert, also veganen Thunfisch. Und ich war sehr, sehr skeptisch, weil ich habe echt lange keinen Thunfisch mehr gegessen und kenne auch Thunfisch immer so aus der Dose, ne, in so einem eigenen Saft oder Sonnenblumenöl oder so und dachte mir so, hm, ich glaube vor allem die Konsistenz könnte irgendwie schwierig sein. Ich habe das Glas geöffnet, es hat extrem gerochen, also es ist schon ein extremer Geruch, aber es hat wirklich, wirklich sehr, sehr genau wie der Thunfisch, an den ich mich erinnere, geschmeckt. Und auch die Konsistenz oder vor allem die Konsistenz ist super gut nachempfunden. Dieses Gläschen kostet 3,80 Euro, also ne, da sieht man wieder, das ist schon teurer. Aber ich habe früher Thunfisch geliebt und vor allem bei so Sachen wie im Salat oder so auf einer Ofenkartoffel oder im Raclette oder so, oh, da war das schon ein wesentlicher Bestandteil für mich. Und den hatte ich halt länger nicht mehr. Und ich habe richtig gemerkt, dass mir das auch teilweise wirklich gefehlt hat, dass ich wirklich Lust darauf gehabt hätte. Ja, und damit kann man es jetzt echt ganz gut nachempfinden. Da benutze ich zum Kochen sehr, sehr gerne die Creme Vega. Das ist halt eine vegane Creme Fraiche, sagt ja auch schon der Name. Und ich finde schon, dass man einen Unterschied schmeckt zu einer tierischen Creme Fraiche, aber dadurch, dass du sie ja nicht so einfach löffelst, hoffentlich, sondern irgendwie verarbeitest in eine Soße, in eine Lasagne oder in einen Auflauf oder so und dieses Gericht ja auch meistens super viel Eigengeschmack hat und gewürzt wird und so, Schmeckst du, wenn es dann fertig ist, finde ich echt keinen Unterschied mehr. Und ich finde, das Wichtige an diesem Produkt ist ja auch mehr so, dass es diese Cremigkeit bringt und dieses, ne, diese Konsistenz. Und die bringt es einfach 100%. Und deswegen gibt es da echt eigentlich gar keinen Grund mehr, das halt nicht zu nutzen, finde ich. Dann ein Produkt auch von Rügenwalder Mühle und zwar der vegane Schinkenspicker mit Grillgemüse. Den finde ich sehr, sehr lecker. Ich glaube, dass wenn man eher so auf diese ganz klassische Kinderwurst steht die man früher so an der Theke bekommen hat, bekommt man die eigentlich immer noch. Dann ist es vielleicht ein bisschen zu fancy, zu, zu viel Geschmack drumrum, weil es ist halt durch das Grillgemüse, bekommt es halt schon noch so diesen, ja, Grillgemüsegeschmack eben. Ähm, ich mag das aber sehr, sehr gerne und äh, ich finde auch, dass es nochmal so eine neue Komponente irgendwie mit in diese Wurst bringt, was ich halt bei, dem, bei diesem Plain manchmal auch geil finde, aber manchmal eben auch vermisse. Ich meine, dass die ganz normale, der ganz normale Schienkenspieke von Rügenwalder Mühle noch vegetarisch ist. Schmeckt wirklich auch sehr, sehr authentisch, muss ich schon sagen. Aber die arbeiten ja auch gerade daran, die ganzen oder viele der vegetarischen Produkte auch vegan zu machen. Von daher... Ähm, glaube ich eigentlich, dass es da in Kürze auch so eine, so eine reine Form vegan geben wird. Aber gibt es auch schon von vielen anderen Marken. Dann ist ja ein großes Thema in der veganen Ernährung Milch. Denn ja, Kuhmilch ist ja eigentlich nicht für uns Menschen bestimmt, sondern für das Kalb. Und es gibt diese ganzen Alternativen. Es gibt Hafermilch oder Haferdrink, Reismilch, Mandelmilch was noch alles. Und ich muss sagen, wenn ich die jetzt so pur einfach trinken würde, würde mir das nicht so gut schmecken. Ich nutze Hafermilch eigentlich immer fürs Porridge, weil Hafermilch in Kombination mit Haferflocken ergänzt sich halt irgendwie gut. Aber so eine richtig geile Milch, die wirklich so dieses Vollmundige hat und nach Milch schmeckt, hatte ich lange nicht gefunden. Gab es auch, glaube ich, lange nicht. Aber jetzt gibt es sie. Die heißt This is not milk, weil man kann es echt nicht ganz glauben, wenn man die trinkt. Die schmeckt einfach sehr, sehr, sehr authentisch. Die hat diesen Milchgeschmack, den man nicht richtig beschreiben kann, der aber halt genau das ist, was mir immer gefehlt hat in diesen Milchersatzprodukten oder Drinks. Und ähm, ja, die kostet halt auch 2 Euro. Also es ist dann auch echt so, nehme ich jetzt die oder nehme ich die normale Hafermilch, die halt nur 99 Cent kostet. Ähm, aber... Es macht echt einen großen Unterschied und die ist aber, glaube ich, übrigens sogar auch auf Haferbasis. Hackfleisch war auch immer ein großer Bestandteil meiner Ernährung. Und es gibt ja inzwischen super viele Hackfleisch-Alternativen. Ich glaube, jede, jeder Discounter hat seine eigene. Im Edeka gibt es diese ganzen Marken, die auch teilweise schon gewürzt sind und so. Ich hatte ganz lange das Lidl-Hackfleisch, das wirklich auch so aussieht wie Hack, ähm, so auf meiner Favoritenliste. Aber inzwischen finde ich das von Penny geiler. Das ist von der Marke Food for Future und das ist generell die Penny Eigenmarke, die halt so diese veganen Ersatzprodukte machen. Die sind echt größtenteils gut, also generell finde ich die Produkte von Penny super. Und wenn du das richtig gut anbrätst mit Zwiebel, mit Paprika würzt, mit Hackfleischgewürzer würzt, mit ein bisschen Senf, dann schmeckst du keinen Unterschied, würde ich so sagen. Also das ist echt richtig gut. Butter ist auch sehr wichtig und Butter äh, ja, ist halt auch einfach geil und ist irgendwie wichtig, dass man eine gute Butter hat, finde ich. Deswegen hatten wir auch ganz lange immer richtige Butter. Jetzt haben wir aber eine gefunden, die auch diesen Buttergeschmack hat, genauso wie bei der Milch, die man nicht so richtig beschreiben kann. Und zwar ist die von der Marke VioLife, der VioBlog, so heißt es. Ähm, ist jetzt nicht irgendwie besonders gesund oder so. ne? Davon sollte man da jetzt nicht ausgehen. Aber dieser Geschmack ist wieder da. Dieser unbeschreibliche Geschmack. Die Konsistenz ist nicht genauso wie bei Butter. Ich habe das Gefühl, dass eine richtige Butter noch ein bisschen fettiger, ein bisschen cremiger ist. Bei dieser hier ist es so, dass wenn du sie so abstreifst, dass dann manchmal das Messer so ein bisschen abrutscht. Als wäre die irgendwie zu fest, zu hart. Ähm, wir haben sie aber auch im Kühlschrank stehen. Vielleicht, wenn wir sie hier draußen stehen hätten. ob Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ähm, naja, aber das schmeckt wirklich sehr, sehr authentisch. Also falls ihr noch keine gute vegane Butter kennt, dann probiert die mal aus. Dann habe ich jetzt so für mich entschlossen und entdeckt, dass ich keinen Skier mehr brauche. Ich habe ja eigentlich ganz oft so Skier und Müsli zum Frühstück gegessen. Aber ich habe jetzt schon einige Kokosjoghurts von verschiedenen Marken ausprobiert. Einmal von Penny. Die haben den, glaube ich, wieder aus dem Sortiment genommen. Von Lidl, dieser neuen Marke Vemondo, die auch echt gut ist. Und von Edeka hatte ich auch mal einen ausprobiert. Die waren alle gut. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, auf Kokosjoghurt umzusteigen, wenn ich denn mal Müsli esse, wo halt so ein Klecks reinkommt. Oder Porridge mache ich auch mal so ein bisschen was drauf. Weil erstens finde ich es echt sogar sehr lecker. Und zweitens, selbst wenn ich es nicht so lecker finden würde, verändere ich diesen Geschmack ja eh noch so krass, dadurch, dass ich da eine Banane reinquetsche. Haferflocken kommen da rein, Schoko kommt da rein, Crunch kommt da rein, anderes Obst kommt da rein. Also da sind so viele Komponenten, dass dieser leichte Kokosgeschmack, den dieser Kokosjoghurt nun mal mit sich bringt, echt fast komplett untergeht. Von daher gibt es jetzt eigentlich für mich keinen Grund mehr, normalen Joghurt zu kaufen. Das habe ich jetzt gesagt und das muss ich jetzt auch so durchziehen. Nein, also das sehe ich halt auch nicht so. Wenn man da auch mal wieder Bock auf irgendwas hat, dann kauft das halt, ne? Ich finde, sobald man sich da irgendwie ähm, zu was zwingt oder so und sich denkt, boah, jetzt würde ich eigentlich so gern mal wieder das essen, dann macht das doch mal. Die Welt wird davon nicht unter, nicht mehr untergehen, als sie es eh tut. Puh. So, jetzt fehlen noch zwei Produkte. Das erste sind Chicken Crossies, auch von der Penny Eigenmarke Food for Future. Das sind welche, da ist Reis drin. Also es schmeckt nicht nach Reis, aber die Konsistenz drin, die dieses fleischige ist, besteht anscheinend aus Reis. Kaum zu glauben, schmecken wirklich so wie Chicken Crossies. Ich mache meistens noch ein bisschen Salz drauf. Ich stehe, ich mag das halt, wenn es wirklich stark schmeckt. Aber ich glaube, wenn ich das anbraten würde und meinem Vater oder so geben würde, dann würde der nicht eine Sekunde daran zweifeln, dass das richtiges oder das Fleisch ist, was auch sonst in Chicken Crossies ist. Was das dann genau ist. Also wirklich sehr gut, probiert die mal aus. <lacht> und zu guter Letzt Burger-Patties von Beyond Meat. kennen wahrscheinlich die meisten von euch, werden ja inzwischen auch in einigen Restaurants oder auch sogar, glaube ich, in Fast food ketten angeboten. Ich glaube, Burger King nutzt Beyond Patties. Ähm, ja, die sind halt teuer. Ne? Die kosten, glaube ich, zwei Stück 5 Euro oder so. Also das ist dann echt schon was Besonderes. Aber es schmeckt auch einfach wirklich gut und authentisch. Und wenn man sie noch ein bisschen nachwürzt, ein bisschen platt drückt in der Pfanne, dann kommt es so nah an das ran, was ich, was ich noch so kenne und dann gönne ich mir das halt ab und zu mal. Also das ist wirklich, ich finde auch andere gut, ich finde auch die von Garden Gourmet zum Beispiel gut, ähm, aber die sind irgendwie nochmal so ein Level darüber, muss ich sagen. Ähm, ja, Also falls ihr die nicht kennt und mal wieder Bock habt auf keinen Gemüseburger, sondern vielleicht auf ein Patty angelehnt an Fleisch, dann... Probiert doch mal den aus. Ja, das war's. Ich denke, da waren einige Produkte dabei, die vielleicht die ein oder andere von euch noch nicht kennt und mal ausprobieren würde. Ähm, falls ihr das tut, dann schreibt mir, wie sie euch geschmeckt haben. Und falls ihr andere Tipps für mich habt, dann schreibt mir die auch unbedingt. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir mal gerne, wie ihr diese Videoidee so fandet. Soll ich vielleicht mal öfter solche Videos drehen, wenn ich neue Produkte ähm, entdecke, die mir gut gefallen? Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Passt gut auf euch auf äh, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, bis dann.